Unsere Suche nach World Changers, also Firmen und Betriebe, die sich nachhaltig aufstellen wollen, führt uns diesmal in den Pinsgau in die Nähe von Salfelden. Dort werden derzeit mehrere Ladepunkte für das Betanken von E-Autos errichtet. Insgesamt werden es an die 27 Stück, die die Salzburger G gemeinsam mit Alexander Strubel konzipiert hat. Denn die Nachfrage, die ist auf jeden Fall groß. Wir arbeiten, wie schon gesagt, sehr viel mit der Automobilindustrie und, äh, zusammen und da sind halt die großen Hersteller einfach mittlerweile mit ihrem Fuhrpark zur Hälfte mit Elektrofahrzeugen ausgerüstet und die wollen alle bei uns bedankt werden. Also wir sind jetzt in der Brandlhof-Golfstraße. Direkt vor mir kommt der Salzburger G-Schnelllader und die Kabeln, die da liegen, Laufen rauf zum Hotelparkplatz und ins Parkdeck. Und genau dorthin schauen wir jetzt noch, denn am Hotelparkplatz geht es weiter mit der Ladeinfrastruktur der neuesten Generation. Hotelparkplatz P1 und hier installieren wir 12 Schnelllader der Salzburger AG, neueste Generation, die für beschleunigtes Laden geeignet sind und super cool ausschauen. Super cool ist absolut wichtig, um das Angebot für die Gäste komplett und attraktiv zu machen. Und weil wir gerade dabei sind, machen wir jetzt noch einen Abstecher ins Parkdeck. Wir sind jetzt im Parkdeck Minus 1 im Brandenhof mit insgesamt 45 Stellplätzen. Hier installieren wir zwölf der neuesten Ladestationen. Ja, die Aufgabe der Salzburger AG ist eine komplette Planung mit dem Kunden, auch auf die Ansprüche des Kunden eingehen, die dementsprechende Lösung auch in Abstimmung mit dem Netz und dem Kunden den Mehrwert auch anbieten, dass er dann die Ladestationen, wenn er es möchte, auch abrechnen kann. Außerdem gibt es natürlich Förderungen für Ladesäulen. Wobei die Höhe davon abhängig ist, ist diese Ladesäule öffentlich zugänglich oder nur für einen Betrieb oder einen Haushalt. Und von der Stärke der Größe der Ladestation. Förderungen gehen hier von 900 bis zu 20.000 Euro für einen Betrieb. Somit wird der Brandelhof zum E-Auto-Paradies, also derzeit das Hotel mit den meisten Ladepunkten in Salzburg. Und die Reise, die geht auf jeden Fall noch weiter. Mit unserem Elektro-Catering-Car waren wir eigentlich auch schon ein bisschen Vorreiter. Dann mit den gesamten Golfcars, die natürlich auch elektrisch fahren. Und dann haben wir natürlich noch eine Vorsehung in unserem Parkdeck im unteren Geschoss, wo wir zukünftig noch die Möglichkeit hätten, weitere 15 Ladepunkte zu installieren. Der Brandelhof bei Salfelden im schönen Salachtal, einer der Worldchanger in Sachen Elektromobilität, hier bei uns in Salzburg.